Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Wheel of Car Parts. Wie bereits angekündigt stellen wir euch nicht nur unser neues Werk 2 vor, sondern auch die neue Zentrale. Viel Spaß! Im Zuge des Neubaus konnten wir hier etliche neue Parkplätze schaffen, das ist für jeden Mitarbeiter sehr angenehm, denn er kann direkt vor Ort parken und hat einen sehr kurzen Weg zur Arbeit. Für alle Elektrofahrzeuge haben wir Ladebuchsen installiert, damit auch jeder mit einem vollen Akku nach Hause fahren kann. Und für die Mitarbeiter mit Fahrrad ist natürlich auch gesorgt. Was jetzt neu für uns ist, der Parkplatz Unterirdisch. Hier befinden wir uns nämlich in unserer neuen Tiefgarage. Mit dem Umzug der Kita ist hier draußen eine kleine Terrasse entstanden. Hier können die Mitarbeiter in der Mittagspause eine Kleinigkeit essen und das gute Wetter genießen. Die Kita wurde ja gerade eben genannt. Allerdings gibt es da so viele tolle und spannende Dinge zu entdecken dass das jetzt in der nächsten Folge das Thema wird. Ich sitze hier am Originaltisch unseres Firmengründers, Jürgen Viertelhaus, und im Hintergrund kann man noch weitere Elemente der Firmengeschichte erkennen. Wir befinden uns hier im Zwischengang, das heißt, es ist der Gang, der den Neubau und den Altbau miteinander verbindet. Wie wir vorhin schon erkennen konnten, hier ist das erste Highlight der Firmengeschichte. Ein weiteres Highlight liegt da vorne, nämlich die Grundsteinlegung vom Februar 2020 der neuen Zentrale. Ein weiterer Vorteil, den der Neubau mit sich bringt, sind die zahlreichen Besprechungsräume. Um uns die Arbeit etwas zu erleichtern, haben wir pro Besprechungsraum ein Fernseher oder ein Smartboard, mit dem wir arbeiten können. Wir befinden uns hier im Neubau in einem neuen Büro. Hier ist nämlich mein Arbeitsplatz. Wie man sehen kann, ich habe einen schönen, Höhenverstellbaren Schreibtisch. Zudem ist es sehr hell und gut akklimatisiert. Okay. So, genug gearbeitet, jetzt erstmal Zeit für einen Kaffee. Sei es ein Kaffee, ein Tee oder was zum Frühstücken oder ein kleiner Schnack. Hier ist der richtige Ort dafür. Wir sind nämlich in unserer neuen Teeküche. Ah, ja, so kann man es aushalten. Muss dann aber auch wieder. Ich habe jetzt Feierabend und jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. Kommt mit! Um den perfekten Ausgleich zum Arbeitsalltag zu schaffen, gibt es jetzt im Neubau ein Fitnessstudio. Wie man vielleicht schon erkennen kann, sind nicht alle Geräte vorhanden. Allerdings füllt es sich Stück für Stück, sodass bald jeder Mitarbeiter Vollgas geben kann. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch einen Follow auf Instagram oder YouTube da. Aktiviert die Glocke. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und ciao. Fun-Fact am Rande, wenn ihr mal wissen möchtet, wie unser Firmenname klingt, wenn ihn jemand vom Berg ruft. Virol!